Ich darf auch von meiner Seite Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen, heute zu unserer Herbsttagung. Ich denke, es ist uns schon gelungen, dass wir so ein bisschen noch ein alternatives Programm jetzt zu Wege gebracht haben, also nicht die Verdopplung nicht von vielen anderen Veranstaltungen. Und ein Punkt eben, wie schon angesprochen wurde, war es auch ein bisschen zu präsentieren, was in der Bodenforschung eigentlich an der Bodenkultur so läuft. Ich werde da jetzt beginnen mit einem kurzen eher strukturellen Überblick beziehungsweise auch die die Leistungen kurz vorstellen und dann zu ein paar einfach nur zu ein paar Institutsschwerpunkten etwas sagen und dann Frau Kollegin sechmeister boldenstern wird dann richtig aus der Forschung auch entsprechend Highlights berichten. So haben wir uns das also ungefähr aufgeteilt und so darf ich gleich einmal äh, da mitten hineinsteigen, äh, um einmal <lacht> zu schauen, wie wichtig ist denn überhaupt das Thema Boden jetzt im gesamten Forschungsbereich der Bodenkultur. Das habe ich also äh, extra hier nochmal analysiert im Oktober und äh, das ist vielleicht schon ganz interessant, wenn man sich also hier das Web of Science sich anschaut, dann äh, findet man die Bodenkultur mit ungefähr 8400 äh, Papers, äh, also Publikationen dort. Die Bodenkunde mit fast 1.000 davon, ja, also es ist immerhin ein, ein doch sehr großer Anteil, auch bei den Zitationen ist es ähnlich, also mehr als 17.000 Zitationen von den mehr als 150.000 Zitationen der Bodenkultur insgesamt stammen aus dem größeren Bereich des, äh, des Bodens und ähm, einen Hirschfaktor von 57 haben wir da erreicht, also die Bodenkultur hat 125 in Summe. Ähm, auch ähm, ein Blick, wie hat sich das sozusagen äh, entwickelt, nämlich die Anzahl der Publikationen zu Bodenthemen pro Jahr. Da muss man natürlich äh, ein bisschen aufpassen, vor allem da, ob, ob hier, da sind natürlich sehr viele Publikationen nicht in den elektronischen Datenbanken drinnen. Also das ist bitte sehr mit Vorsicht zu genießen. Äh, ab etwa 96, 97 sind die Zahlen dann belastbar. Ja, davor ist es schwierig zu sagen, ob da nicht auch deutlich mehr Publikationen da waren. Aber ab hier ist es belastbar und was wir sehen, ist doch ein sehr schöner Anstieg und wir liegen da also auch schon 2015 wieder bei 70, über 70 Publikationen allein zum Fachgebiet Boden an der Bodenkultur. Und bei den Zitationen schaut das auch eigentlich sehr gut aus. Wir sehen also, wir haben da voriges Jahr dann einen Höchstwert von über 2600 Zit äh, Zitierungen von unseren Artikeln international erreicht. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ja, es ist eine, eine relativ kleine Community, die Bodenkunde und daher sind dort die Zitationszahlen auch nicht so hoch, wie das zum Beispiel in der Biotechnologie oder in der Chemie zum Teil möglich ist. Das muss man auch dabei berücksichtigen. Also ist das eigentlich eine sehr schöne, ein sehr schönes Ergebnis und wir sehen, dass wir dort da 2015 das wahrscheinlich auch wieder erreichen werden, weil das ist ja noch 21. Oktober äh, 2015 diese Analyse, wie ich sie gemacht habe, also das äh, zeigt steil, ganz steil nach oben. Interessant, in welchen Fachgebieten äh, gruppieren sich jetzt äh, die bodenkundlichen Themen äh, der Publikationen. Also es ist der, der Hauptteil der Publikationen, also etwa 400 äh, der äh, Gesamtzahl, äh, ist im Bereich der Landwirtschaft äh, zu sehen dann kommt die, kommen die Umweltwissenschaften, die Ökologie, ja, die Pflanzenwissenschaften, dann das Thema Wasser und die Forstwirtschaft. Ich habe jetzt da auch versucht, ein bisschen etwa, dass ich bitte jetzt auch diejenigen, die anwesend sind, gleich um Entschuldigung, natürlich sind jetzt da nicht alle, alle Arbeitsgruppen und Institute und so weiter angeführt, das ist auch unmöglich. Ja. Ich habe halt einige jetzt angeführt, um ein bisschen einen Überblick zu geben von, von den Instituten, die sich halt Haupt, also mit einem großen Anteil an der Bodenkunde beschäftigen. Das ist also einmal das Institut für Bodenforschung selber, das ist von der Systematik äh, weg, äh, viele, viele Themen, also Kohlenstoff, Stickstoffdynamik, wir also werden das dann im Detail hören, äh, Treibhausgas, Fragestellung, Mikrobiologie, Schadstoffverhalten, einen Schwerpunkt in Phosphor haben wir einen, wo wir, glaube ich, international sehr sichtbar sind in der Zwischenzeit. Die Rhizosphärenforschung ebenfalls international sehr sichtbar. Also die Frage der Bodenfunktionen, der Bodenentwicklung, also die, das ist das Institut, das versucht auch in den, in den meisten Themenfeldern irgendwo präsent zu sein. Institut für Waldökologie natürlich auch mit einem großen Schwerpunkt in der forstlichen Bodenkunde, sehr stark in der, im Bodenwasserhaushalt, auch in entsprechenden Modellentwicklungen und natürlich seit Douglas Gottbold hier ist auch ein, ein sehr großer Schwerpunkt im Bereich der Mykorrhiza, ein Thema, das glaube ich auch für die Zukunft enorme Bedeutung hat. Das Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft, die also einen großen Schwerpunkt in der Bodenphysik haben. Ja. Bodenwasserhaushalt, auch die Wurzelforschung, Institut für angewandte Geologie mit der Mineralogie, den Paläoböden, den Datierungen, ja, auch der Kohlenstoffcharakterisierung, mit, dem, mit denen wir auch vom Institut für Bodenforschung sehr, sehr eng zusammenarbeiten in, viel, in sehr vielen Projekten. Dann auch noch ein Beispiel für die Ökologie, habe ich hier das Institut für Zoologie auch noch angeführt mit der Bodenzoologie und den ökologischen Fragestellungen, äh, Institut für Umweltbiotechnologie im IFA äh, mit den Remediationsverfahren, den, den Toxizitätstests im Boden ähm, also und ich habe hier dann noch den ökologischen Landbau, äh, natürlich den Pflanzenbau hier auch noch ange, angeführt, die sind viele, viele Institute, die natürlich darüber hinaus auch noch mit dem Boden sich intensiv beschäftigen. Es ist das auf einer Folie in dem Sinn gar nicht unterzubringen, aber um auch zu zeigen, dass, dass, dass das sehr, sehr in die Breite geht, dass es nicht auf einzelne Institute oder Departments äh, hier sich ähm, konzentriert. Was sind jetzt die generellen Trends, die wir auch in der Bodenforschung an der BOKU sehen? Äh, wir haben in mehreren Bereichen einen, einen Schwerpunkt äh, Klima werden wir dann noch hören. Biodiversität natürlich etwas, das immer wichtiger wird, auch weil die Methoden dafür vorhanden sind und sehr viele Anstrengungen in den letzten eigentlich 20, 30 Jahren auch ein wirklich mechanistisches Verständnis der Prozesse und zwar auch auf auf sehr kleinen Skalenebenen äh, zu entwickeln und Einsatz unterschiedlichster Methoden ähm, der Grundlagenwissenschaften wie Physik, Chemie, aber auch vor allem der Materialforschung, wo wir enorm auch äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut haben, auch, auch äh, nicht nur personell, sondern auch apparativ aufgebaut haben, wenn ich an das Institut für Physik zum Beispiel denke oder auch die Möglichkeiten, die die Nanobiotechnologie äh, bieten. Molekülmodellierung ist eine Top-Methoden. Die Frage der, der Landschaft, ich habe jetzt da noch gar nicht, also das Institut natürlich für, für Vermessungswesen habe ich zum Beispiel auch noch nicht, nicht erwähnt. Ich könnte da jetzt noch sehr viele andere Institute erwähnen, die sich zum Beispiel mit der Fernerkundung auch beschäftigen, Remote Sensing. Und natürlich jetzt über dem allen drüber letztlich die Unterstützung langfristig einer nachhaltigen, wissensbasierten Bioökonomie in Richtung aber einer, das möchte ich jetzt da noch betonen, nachhaltig, aber hier vor allem auch das ökologisch noch einmal betont, äh, Intensivierung der Landwirtschaft. Forschungsausblick, was, wohin muss es auch weiterhin gehen? Wir müssen uns den Grand Challenges, den großen Herausforderungen natürlich äh, stellen des 21. Jahrhunderts. Es ist das die Ernährungssicherheit? Es ist das die Wasserversorgung? Es sind, es ist, sind das die Bodenverluste in jeder Form, qualitativ und quantitativ? Der Impact des Klimawandels, der uns noch enorm beschäftigen wird, am Ende des Jahrhunderts werden sich die landwirtschaftlichen Flächen weltweit völlig verschoben haben, die Schwerpunkte werden sich verschoben haben, wir werden vielleicht sehr viel mehr in Asien produzieren, weniger im Mittelmeerraum und so weiter und so fort, ein Riesenthema. Da ist nicht genug Zeit, dass ich das jetzt weiter ausführe, aber ein sehr spannendes Thema. Natürlich die Frage der langfristigen nachhaltigen Ressourcennutzung, die Unterstützung natürlich der landwirtschaftlichen Praxis auch auf diesem nicht allzu einfachen Weg und gleichzeitig die Erhaltung der vielfältigen Bodenfunktionen auch um die vielfältigen Ökosystemfunktionen letztlich erhalten zu können und nicht zu vergessen auch die Frage, was machen wir mit kontaminierten Flächen, was wir auch mit, mit Flächen, die einfach nicht in Nutzung sind, äh, dort, haben wir, äh, dort haben wir noch Reserven, das müssen wir wieder letztlich in Nutzung bringen, vielleicht sogar äh, besser dann dort äh, den, den nächsten Supermarkt, wenn er, wenn er auch so notwendig sein sollte, wovon ich nicht mehr überzeugt bin, äh, dorthin zu stellen, als äh, als äh, vielleicht dann wieder den, den, den nächsten Tschernossem ähm, rund, um, rund um einen äh, Kreisverkehr äh, zuzubauen. Ja? Also das war jetzt ein bisschen eine persönliche, äh, ein persönlicher Hinweis von meiner Seite noch. Also ich sehe jedenfalls den Boden hier im Zentrum äh, und die Bodenforschung auch im Zentrum äh, als Basis einer, der Entwicklung einer umfassenden, wissensbasierten und auf Nachhaltigkeit gegründeten Bioökonomie. Und das war sozusagen schon mein kleiner ähm, Impuls am Anfang, mehr hätte es nicht sein sollen. Ich äh, freue mich sehr, dass Sie alle da sind und äh, jetzt gehen wir sozusagen in die wissenschaftlichen Betrachtungen hinein. Dankeschön.